Die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Die heutige Losung spricht von Verständigen, die andere zur Gerechtigkeit weisen. Aber wer sind diese Verständigen? In den verschiedenen Bibelübersetzungen heißen sie manchmal auch die Weisen oder die Lehrer. Gemeint sind ja also Leute, die Ahnung von etwas haben, die viele Erfahrungen gesammelt und sich eine Menge Wissen angeeignet haben. Und dieses Wissen wollen sie weitergeben, weil sie davon überzeugt sind, dass es zum Wohle aller dient. Schule ist da sicher ein schönes Beispiel. Wir saßen alle dort zusammen in einem Klassenraum und hörten das, was die Lehrerin oder der Lehrer uns beibringen wollte. Aber was davon, bei wem, wie angekommen und bis heute noch hängen geblieben ist, das ist wohl höchst verschieden. Es scheint also nicht so einfach zu sein mit der Vermittlung. Wissen ist eben kein Produkt, das man einfach so von einer Person zu anderen weitergeben kann. Und ebenso ist es mit der Gerechtigkeit. Sie lässt sich nur als Prozess denken. Und für diesen braucht es Menschen, die aus ganz verschiedenen Perspektiven und Lebensumständen heraus miteinander ins Gespräch gehen. Christen weltweit sehen sich in der Verantwortung für das Aufrechterhalten und weiter voranbringen eines solchen Dialoges. Sie begeben sich gemeinsam auf die Suche nach Gottgewollter Menschlichkeit in Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Man kann also hoffen, dass die vielen, die in der Losung angesprochen sind, ihren Blick gen Himmel wenden und des Himmels Glanz und die Sterne als Einladung verstehen, sich mit anderen gemeinsam auf den Weg zu machen und Gerechtigkeit zu suchen. Wir versuchen uns heute mal an einer künstlerischen Interpretation dessen, was ein Monolog von einem Dialog unterscheidet. Licht aus, Taschenlampe an. Als sprachliches Bild dient der Losung der Sternenhimmel in seinem Glanz. Wie passend. Ein einzelner Stern macht aber noch keinen Sternenhimmel. Gleichzeitig ist noch nicht miteinander. Es besteht kein Zusammenhang. Es findet kein Austausch statt. Jetzt entstehen sichtbare Verbindungen. Ein Impuls wird aufgenommen, verarbeitet und weitergegeben. Und jetzt ist es ein Dialog. Wenn ich dich scheinen lasse, werde auch ich beschienen. Das Leuchten steht im Zusammenhang. Das Himmelsglanz wird sichtbar und fügt sich zu einem Ganzen, zu Bildern zusammen, bei denen jeder kleine Stern wichtig ist und seinen Platz hat. Gerechtigkeit braucht Dialog für ein friedliches Miteinander unter des Himmelsglanz.